Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir weiterhin 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, die Folge 4, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Äh, wir lagen kurz den Spielstand, Save Data 3. Äh, perfekt, wir sind noch in der Küche, wir haben letztes Mal die Keycard gefunden, das heißt wir gehen heute weiter. Jawohl, äh, ich denke es ist jetzt offen. Du hast es du hast geschafft, Jumpy. Lasst uns rausgehen. Äh, kleine Info noch, ich habe auf dem Wiki ein bisschen rumgeguckt, möglichst spoilerfrei. Wie gesagt, ich kenne das eine Ending schon, ich habe da ein bisschen reingelesen. Ähm, es gibt tatsächlich viele Enden. Sechs, glaube ich, die sieht man hier oben. Die sechs Fragezeichen sind die sechs verschiedenen Enden. Es gibt Endings, die durch mehrere Wege erreicht werden können, da sich vielleicht in der Story was ändert. Das Ergebnis am Ende aber dasselbe ist dann. Weil die Charaktere, die das Ende auslösen, durch den anderen Storyverlauf nicht direkt beeinträchtigt wurden und deswegen auf das Ende zuführen. Einfach mal so kleine Info, ich habe einen Guide gefunden, der dir sagt, so gehst du zum Ending und so, so kommst du zu diesem Ende. Ich würde es dann, wie gesagt, in einem Livestream später machen. Heute Abend spiele ich wahrscheinlich SAO noch ein bisschen im Stream. Und danach dann irgendwann mal noch dieses Spiel, weil heute werde ich wahrscheinlich nicht fertig. Ich werde jetzt zwei, drei Folgen aufnehmen vielleicht. Mal gucken, wie der Sound sich dann anhört. Also, wir gehen jetzt endlich durch die Türe. Jawohl, los geht's. Ich wollte euch nur noch kurz informieren darüber. Ich habe ein ganz bisschen umgebaut hier jetzt vor mir. Also, ich habe es ein bisschen gemütlicher für mich. Endlich meinen Stuhl wieder ausgepackt. Ich denke, wir sind hier schon mal gewesen. Die Fahrstühle sind auf der anderen Seite. Das heißt, wir sind durch die Küche, durch diese Tür gekommen und sind auf dieser Seite rausgekommen. Das heißt, die Karte hat recht gehabt. Sieht so aus. Dann lasst uns mal schauen, was wir als nächstes machen. Unser nächster Schritt? Ja, wir müssen uns entscheiden, wo wir von hier aus weitergehen, oder? Er hat recht. Okay, mal schauen. Sieht so aus, als gäbe es von hier aus vier Routen. Vier mögliche Routen. Ähm, machen wir es ganz einfach und sagen Weg A, B, C und D. Zuerst A und B. Sie scheinen sich beide in einem Raum zu verbinden, der L-förmig aussieht. Ja, das sind zwei Türen. Aber die sind beide verschlossen und wir konnten sie nicht aufmachen. Okay, dann Route C. Die führt bis zum Haupttreppenhaus. Äh, das heißt, das ist Tor Nummer 5, einer der nummerierten Türen. Dann denkst du, wir werden vielleicht die anderen vier nach diesem Flur treffen? Nein, ich denke nicht, dass wir das werden. Nicht? Wieso nicht? Schau mal, da bei den Treppen. Siehst du, wie das Gitter offen ist? Äh, als wir in die Küche gehen, war es zu. Aber sie ist jetzt offen. Was denkst du, was das heißt? Sie haben es aufgemacht. Wahrscheinlich. Dann, wenn wir Route C nehmen, würden wir zurückgehen. Das wäre sinnlos. Das heißt also... Route D also. D ist es. Ja, yep, Route D. Okay, dann haben wir uns entschieden. Das sieht alles okay aus hier. Ähm, ich mache mal das Mikrofon ein bisschen runter, so. Ähm, lass uns mal den nächsten Stock auschecken, einfach um sicher zu sein. Also das nächste Deck. Ja, wie ich dachte, Deck D ist komplett unter Wasser. Äh, wie der untere Teil des Haupt äh, der Haupttreppe. Wenigstens ist das Wasserlevel nicht wirklich verändert. Ja, kleiner Bonus. Können genauso gut zurückgehen zum Deck C in dem Fall. Hm, was ist sonst noch hier? Es sind zwei Fahrstühle drüben bei der... ...an der Spitze der Treppe. Äh, genau wie im Stockwerk obendran. Warte mal, warte mal. Die sind irgendwie anders. Schau mal, das ist ein Kartenleser auf der Seite. Eine komische Bezeichnung ist das... Also weiblich und Hörner Ich hätte jetzt gesagt, das kann Venus sein. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht gut genug damit aus. Weiblich ist einfach für mich Venus irgendwie. Hey, guck mal, das Lotus-Symbol. Hä? Schau mal, das ist ein Frauensymbol mit Hörnern. Das ist wie. Oh. Autsch, ouch, ouch, ouch, ouch. Wie war das mit der Zeichen nochmal? Nichts. Das ist das Merkur-Symbol. Okay, Merkur. Fast. Die Hörner symbolisieren die, F die Flügel auf dem Hermesstab. Hermes, Herpes, was auch immer. Äh, wenn wir hier nicht. Durch, also wenn wir das Ding nicht zum Laufen kriegen, bringen uns die Fahrstühle gar nichts. In anderen Worten brauchen wir eine Schlüsselkarte mit dem Merkur-Symbol drauf. Wahrscheinlich. Ich glaube, dann können wir hier auch nicht weiter. Äh, ignoriere mir einfach die Fahrstühle jetzt mal. Wie sieht es aus mit dem Flur zur Linken? Wow, da sind so viele Türen. Verdammt, wenn wir alles probieren, äh, ausprobieren und durchsuchen, dann geht die Sonne unter, bevor wir hier durch sind. Ich dachte, wir haben eh Nacht, aber oh, naja. <lacht> es ist ja dunkel draußen unter Wasser. <lacht> Ich finde die Erklärung immer noch voll behindert, Entschuldigung. So, ja, es ist dunkel und das Fenster bricht ein und überall kommt Wasser rein, aber man kommt nicht drauf, dass man unter Wasser sein könnte, dass es deswegen dunkel ist. Nein, nein, es muss dunkel sein, weil es ist dunkel ist, Nacht. Diskussion beendet. Ich glaube, die Sonne ist äh, schon untergegangen. Äh, ich habe das Gefühl, das Einzige, was jetzt noch untergehen wird, bald ist das Schiff. Das ist noch schlimmer. Naja, wir können später zu diesem Flur zurückkommen. Lass mal die andere Seite aus, äh, auskundschaften, okay? Ja, gehen wir zurück zu der Treppe. Oh, und jetzt der rechte Flur. Das sind Türen hier. Äh, naja, sind nur vier Stück mal. Lassen Sie mal aufmachen. Okay, machen wir mal die hier auf. Sie ist nicht verschlossen. Ich mach sie mal auf. Ich öffne sie mal. Ich erwarte immer einen Jumpscare in diesem Schwarz irgendwie. Was? 3, 7 und 8. Was zur Hölle ist das? Dieser Platz ist riesig. Es sind überall Betten verteilt. Ist, ist das ein Hospital? Riecht auf jeden Fall so. Könnte sein. Ich sehe medizinische Kabinetts und äh, Operationswerkzeuge. Hey, schau mal da drüben. Die tü vier Türen am Ende. Drei... Die zweite Tür ist leer, aber die dritte hat eine 7 drauf und die vierte hat eine 8, die ganz rechts. Ähm, kein Zweifel, das sind Nummer Nummerntüren. Wieso ist die zweite Tür leer? Das wirkt ziemlich komisch, denkt ihr nicht auch? Hat keinen Sinn, dass wir uns darüber jetzt Gedanken machen. Mal schauen, ob wir sie aufkriegen. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Wirkt nicht so. Bringt nichts. Nein, natürlich nicht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn es, ziemlich, es so einfach wäre, die Türen aufzumachen, was wäre dann das Sinn des Nonary Games, also des Neuner-Spiels? Wir müssen das Red aktivieren oder die nummerierten Türen gehen. Warte eine Minute. Was stimmt nicht? Schau mal, die Displays auf dem Red. Da ist nichts drauf. Ach ja, stimmt. Aber kann sein, dass es wegen der Grafik nicht ist. Aber das wäre ein Detail, ja. Erinnert euch nicht? Das Red an, an der Haupttreppe. Wenn jemand drin war, stand da Wir äh, offen, frei. Ah ja, du hast recht. Aber diese hier? Gar nichts. Da ist nichts drauf. Oder? Ich frage mich, ob es äh, kaputt ist. Gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden. Ich glaube, müssen sich alle einloggen. Das kann nicht nur einer allein ausprobieren. Macht ja auch Sinn. Sie reagiert nicht. Wie ist es mit dem Red auf Tor 7? Und Tor 3? Keine von denen funktioniert. Was bedeutet das? Ich weiß es. Ich wusste es. Sie sind kaputt. Äh, Zero ist einfach scheiße äh, am, am Maintenance, an, an, an Instandhaltung. Nein, das ist unmöglich. Denkst du wirklich, Zero, der hier alles vorbereitet hat, würde so einen simplen, dummen Fehler machen? Vielleicht, aber... Das erklärt trotzdem nicht, wieso das Ding nicht funktioniert. Ich glaube, der Boden des, Devices, des Geräts wurde entfernt. Snake? Snake! Ace, Seven und Clover. Wie? Wie seid ihr, Jungs? Wie seid ihr hergekommen? Hey, das ist mein Spruch. Vielleicht sollten wir Informationen tauschen. Wenn es nicht so langatmig ist, kein Problem. Da habt ihr sie, unsere Hälfte der Geschichte. Okay, sie haben es zusammengefasst, dann bin ich froh. Okay, mal schauen, ob ich alles kapiert habe. Als die Leute hier kamen, waren die, Bases für, also die, die die Böden für das Red schon entfernt worden. Und ihr habt überall rumgeschaut, aber ihr konntet nichts finden. Also habt ihr gedacht? Vielleicht ist irgendwas in diesem Flur mit den ganzen Türen. Also war die, war die da und habt geschaut? Ja. Und während ihr mir rumgeschaut habt, habt ihr Stimmen gehört. Aha. Also seid ihr den Stimmen nachgekommen und hierher zurückgekommen. Genau. Und so haben wir euch gefunden. Wieso checken wir jetzt nicht diese drei Reds nochmal aus? Um sicher zu gehen. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn jetzt alle anwesend sind, ja. Achso, äh, das ist ein dünner, langer Schlitz am Boden. Ich glaube, das ist ein Slot für irgendwas. Wahrscheinlich Elektronik. Naja, das ist nicht gut. Wenn das Red inaktiv ist, können wir nicht vorwärts kommen. Naja, was ist mit diesem Gang da drüben? Äh, können wir da sonst nirgendwo hin? Nein, da geht's nicht weiter. Äh, das sind noch viel mehr Spitalbetten, aber sonst nix. Hm, Spitalbetten? Das ist also, was hinter diesen ganzen Türen ist. Jupp, da sind ein paar Nummern von individuellen Räumen. Äh, zusätzlich zu diesen hier. Da war eine Tür am Ende des Ganges, aber sie war verschlossen. Da war ein astrologisches Symbol neben dem Schlüsselloch eingraviert. Ich habe es ziemlich gut an abgefühlt, also ich konnte es gut fühlen. Ich glaube, es war das Symbol von Jupiter. Nicht schon wieder, diese Scheißdinger sind überall. Ich frage, was das alles bedeutet. Werden wir haben die uns fragen, äh, was diese Dinge bedeuten. Was ist los mit diesem Raum? Ich meine, ich dachte, das war ein Kreuzfahrtschiff, aber ich glaube nicht, dass ein Kreuzfahrtschiff solche Spitalbetten hätte. Naja, ich vermute, es ist wahrscheinlich ein, ein Hospitalschiff, also ein Spitalschiff. Die Chance ist hoch, dass es die Gigantic ist. Und hier sage ich extra Gigantic, weil ich finde es aus dem Englischen. Gigantic. Weil Gigantic wie die Titanic finde ich ein bisschen falsch übersetzt so vom Ding her. Die Gigantic. Was ist diese Gigantic? Die Gigantic. Sie war ein Schwesternschiff, das Titanic ab in den Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Ganz genau genommen hat die Titanic sogar zwei Schwesterschiffe gehabt. Und die haben ziemlich ähnlich ausgesehen. Die Gigantic wurde was sad to be one of them. Äh, es wurde gesagt, die Gigantic ist eine von denen. Äh, sie hatten vor sie, in zu einem Kreuzfahrtschiff zu machen wie die Titanic, aber der erste Weltkrieg begann ziemlich schnell, nachdem dieses Schiff losgelegt hat. Also hat die britische Navy sie übernommen und ein Spitalschiff draus gemacht. Irgendwann während des Krieges wurde die Gigantik äh, äh, beschädigt durch eine deutsche Mine in den Aegean Sea. ich nicht, mal schauen. Google hilft. Das ist mehr. Irgendwo in dem Griechenland und Türkei ist das. Und da ist nur ein deutsches. eine deutsche Mine gewesen. Okay. Wie auch immer. Grounded. Ähm. She ran afterwards. Sie ist dann auf Grund gelaufen, also ist sie nicht gesunken. was ist danach mit ihr passiert? Ah, was ist danach mit ihr passiert? Eine Theorie, die rumgeht, sagt man: ein Mann namens Lord God. Gordon hat sie gekauft. Es schien, dass er einer der, eine der wenigen Überlebenden der Titanic war. Das Trauma hat ihn in so einen verrückten Sammler gedreht, der alles sammelt, was sich um die Titanic rum bezieht. Ziemlich schnell wollte der Typ die Titanic selber haben. Natürlich war das unmöglich. Ich meine, sie liegt auf dem Grund des Atlantischen Ozeans. Aber die Gigantic war nicht gesunken und dass sie identisch gebaut wurde. Du meinst, dieser Lord Gordain hat dieses Schiff gekauft? Ja, also... Zumindest glaube ich, dass ich das tue. Das ist unmöglich. Es ist keine Möglichkeit, dass wir in einem Schiff sind, das über 100 Jahre alt ist. Oder fast 100 Jahre. Klappe zu. Pass einfach auf. Warte, das ist es. Hast du irgendwelche Beweise? Beweise? Beweise, dass das Schiff wirklich die Gigantik ist. Naja, ähm. Ich meine, das Schiff hat Zeug, das wie die Titanic ist und ist ein Spitalschiff. Ah, fahr. Zu, zu heile. Du willst, mich, willst du mir sagen, das ist alles? Nein, nein, nein, nein, ich hab mehr. Wie? Äh, ich meine... Ich weiß nicht. Ich vermute mal, deine Erinnerung ist noch nicht zurück, oder? Ja, yeah, tut mir leid. Hey, Moment mal, warte eine Minute. Die Erinnerung ist nicht zurück? Ja? Na und? Warte, war ich der Einzige, der das nicht wusste? Wieso? Und oh hier, yeah, ich glaube, ich habe dir das nicht gesagt, ne? Äh, ich habe es dem Rest erzählt, bevor wir die, ich, dir begegnet sind auf den Treppen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mich nicht an ein bisschen erinnern kann, bevor ich hier aufgewacht bin. Was? Also, Seven ist halt einfach der Einzige, der keine Erinnerung hat, also. Und gar nichts. Hm. Eine Glocke. Hm, eine Glocke. Ich würde gern hier kurz den Chat äh, Dann. Fast schon, als würde sie Junpei vor weiteren Peinlichkeiten retten wollen. Klingelt eine Glocke weit weg. Okay. Wahrscheinlich ist das die, Treppe, äh, die Glocke auf der Treppe, die uns sagt, was für Zeit es ist. Kann ich mir vorstellen. Äh, es klingt wie die, wie die Glocke in der, in der Haupttreppe. 10. Elf. Zwölf. Zwölf. Es ist Mitternacht. Dann haben wir noch sechs Stunden Zeit, oder? Wir haben nicht wirklich Zeit, um noch mehr rumzuspielen. Wir müssen unbedingt weitermachen. Wir müssen diese, diese fehlenden Teile für die Reds finden. Was meinst du mit finden? Äh, was schlägst du vor, sollen wir tun? Wir haben überall in diesem Raum umgeschaut. Das heißt, es bleibt nur noch ein Ort zum Schauen. Einer? Naja, ich glaube, das stimmt nicht wirklich. Warte. Wirst du mir sagen, wir müssen alle anderen Räume durchsuchen? Out, Ganz ruhig, wir haben schon vier davon durchsucht. Vier Räume. Wir müssen nur die anderen, die restlichen unter uns acht aufteilen. Wenn jede Person sechs Räume übernimmt, sind das 48 Räume, oder? Also sind da 48 Räume übrig? Ich weiß nicht. Okay. Also jeder von euch weiß jetzt, welches Gebiet er durchsuchen muss? Ja. Ja. Wir treffen uns hier, wenn die Glocke wieder läutet. Ähm, wie wär's mit dem Raum mit den ganzen Betten drin? Ja, klingt. Klingt gut genug. Ich, ich rufe, wenn ich irgendwelche Komponenten finde, die, ich, die wir brauchen. Ich hoffe, wir können sie in, innerhalb des Zeitlimits finden. Wenn wir nicht... Äh, es nicht schaffen, dann müssen wir einfach mit einem neuen Plan aufkommen. Ich frag mich gerade sowieso, wie Snake das schaffen will, blind acht Räume zu, zu, zu durchsuchen. Oder sechs Räume. Ich sehe dann ein kleines Problem in diesem Plan. Okay, dann lass es uns tun. Aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, der dieses Problem im Plan sieht. Also es ist eins, ich gehe besser zurück zu den anderen. Okay, ich muss ganz kurz weg, ich komme gleich wieder. So. Hm? Und Teil ist schon wieder zurück. Ich übrigens auch. Ha. Äh, was machen die denn da drüben? Äh, was ist passiert, Jungs? Leute. Ich sag mal, Geis ist eigentlich Jungs, aber das ist eigentlich falsch, weil es Leute sind. Mein Gott. Jumpy, guck mal. Bis äh, offen? Komm schon, Leute, wer war das? Ich probiere wirklich, Leute zu sagen, statt Geist. Ich finde, das ist irgendwie so. Ähm, ich dachte, wir sollen rufen, wenn wir irgendwas gefunden haben. Naja, was zur Hölle? Was ist los mit euch? Das, das ist das Problem. Wir wissen es auch nicht. Ihr wisst es nicht? Als ich hierher zurückkam, war es bereits so. Da war sonst niemand hier. Das heißt, ich war die Erste zurück, aber... Die fehlenden Teile waren schon wieder zurück im Red. Was? Lass mich mal sehen. Du hast recht, das ist drin. Was ist mit den anderen zwei? Das ist genau dasselbe. Ich guck mal. Ja, Chompy, wir glauben dir auch. Genau wie du gesagt hast. Natürlich. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Irgend Niemand hat eine Idee, was genau hier passiert ist, oder? Genau. Niemand. Hä? Warte eine Minute. Wo ist Snake? Snake. Heißt das, dass er sie gefunden hat? Ich weiß nicht. Es gibt nichts, was uns darauf hinweisen könnte, aber nichts, was dagegen spricht. Ich vermute mal nicht. Wir werden wir werden es rausfinden, bis wir ihn persönlich fragen können. Naja, was immer er getan hat oder nicht? Er ist ziemlich spät. Was zur Hölle hat er denn los? Vielleicht hat er sich verlaufen. Ja, klingt logisch. Ich meine, der Typ kann ich sehen. Ich habe keine Ahnung, wie er herumlaufen kann Im ersten vom, Nein, unmöglich. Ja, mein Bruder ist blind, aber... Er hat ein gutes Gehör. Uh, er kommt genauso gut herum wie jeder, der sehen kann. Also er, er könnte sich nicht verlaufen. Das ist unmöglich. Ich werde nach ihm schauen gehen. Hey, warte mal, Klauber. Warte. Hm, Das hat nicht funktioniert, hä? Ja? Verdammt, was sollen wir jetzt tun? Naja, das Red funktioniert ja jetzt. Nein, wir lassen nicht zwei Leute zurück. Wir müssen nach ihnen schauen gehen. No, Mann, das ist nicht gut. Verdammt. Äh, ah ja, was für eine gute Idee. Wir, brauch, wir haben nur eine Stunde ver verbraucht, um ein bisschen Elektronik-Short zu suchen. Jetzt brauchen wir noch mehr Zeit für ein paar Idioten zu suchen. Um ein paar Idioten zu suchen. Äh, dann bleib hier, wenn du willst, aber wir haben einfach keine Zeit. Wir haben nur fünf Stunden übrig. Lass uns uns aufteilen. Okay, ich nehme die Richtung. Dann gehe ich da schauen. Ich bin hier, ich bin da drüben. Okay, dann bis gleich. Okay, wir sollen auch gehen. Ja, lass uns gehen. Aber wo sollen wir starten? Hm. Äh, ich würde gerne mal zurück auf den Flur gehen. Wir sollten mal den Flur auschecken. Okay, lass uns, lass uns gehen, Jumpy. Oh, das ist Ace. Ace. Hey, Snake, wo bist du? Antworte mir, wenn du da bist. Was soll ich tun? Ich gehe mal zu Ace. Ah, hallo, Leute. Äh, Snake ist... Naja, offensichtlich, ne? Äh, ich vermute mal, ihr habt ihn auch noch nicht gefunden. Ja. Sieht nicht aus, als hättest, du auch, als hättest du Glück. Ich frag mich wirklich, wo er hingegangen sein könnte. Naja, wo auch immer er hin ist. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Auch für Clover. Du hast recht. Übrigens, denkst du, Clover und Snake sind wirklich Geschwister? Hm, wieso sagst du sowas? Wieso? Äh, naja, ist doch offensichtlich, oder? Die sehen überhaupt nicht gleich aus. Ja, jetzt wo du es sagst. Stimmt. Ja, trotzdem. Es gibt viele Zwillinge, also viele Geschwister, die nicht gleich aussehen. Das ist nicht selten. Wie auch immer, wir müssen so, ziemlich, so schnell wie möglich Snake finden. Die Uhr tickt und wir können nicht wirklich uns leisten, noch mehr Zeit zu verschwenden. Okay. Naja, lass uns zurückgehen zum Suchen, okay? Du kannst dieses Gebiet mir überlassen. Okay, lass uns gehen, Jumpy. Äh, irgendwas daran war... Naja, ich denke darüber später nach. Äh, wie er es gesagt hat, Snake ist unsere Top-Priorität. Wo sollen wir das nächstes hin? Wir gehen mal ins Casino. Schauen wir uns mal im Casino um. Okay, lass uns gehen. Immer das Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ähm, hey, was denkst du, was du da tust? Nicht offensichtlich, ich schaue nach Snake. Sieht nicht danach aus. Wirklich? Vielleicht musst du besser hinschauen. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Oh, übrigens. Ich habe einen Vorschlag für euch zwei. Wollt ihr ihn hören? Wir hören mal zu. Was ist los? Ähm, ich möchte nicht um den Heiß Brei herumreden, also komme ich direkt auf das Thema. Wieso teamen wir uns, wieso, mein, <lacht> wieso? schließen wir uns nicht zu einem Team zusammen? Ein Team? Ja, soll ich dir erklären? Ich meine, wieso gehen wir nicht zusammen durch eine nummerierte Tür? Sogar wenn wir wollen, das ist unmöglich. Wieso? Jumpy hat die Nummer 5, ich habe 6 und du hast 8. Unsere, unsere Quersumme ist 1. Aber es gibt keine Nummer 1 in diesem großen Hospitalraum. Die einzigen Türen sind 3, 7 und 8. Dann brauchen wir jemand anderen. Wen denn? Ist das nicht einfach? 7. Oh, wenn wir 7 dazuzählen, kriegen wir 26, also 8. Warte eine Minute. Was ist mit den anderen Vieren? Ace, Snake, Center und Clubber. Wieso zählst du sie nicht mal zusammen? 10, 1 plus 0 ist 1, also 1. Genau. Und du weißt, dass die Nummer 1 nicht vorhanden ist, richtig? Natürlich weiß ich das. Nein, nein. Willst du, willst du sagen, wir sollen sie zurücklassen? Natürlich nicht. Was für eine Frau, denkst du, bin ich denn? Wenn wir vom Schiff runter sind, kommen wir zurück und suchen sie. Also retten sie, oder? Also lassen, sie, lassen wir sie nicht wirklich zurück? Lüg uns nicht an. Ich glaube nicht, dass du irgendwas in diese Richtung tun würdest. Wirklich? Wieso denkst du das? Erinnerst du dich? Wir haben nur noch fünf Stunden Zeit. Also sogar wenn wir rauskommen. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir zurückkommen und sie retten. In fünf Stunden. Weißt du nicht, bis wir es ausprobiert haben? Nein, nein. Du denkst da nicht durch. Auch wenn wir Seven mitnehmen, kommen wir nicht vom Schiff runter. Wir können die Tour nummer 9 nicht öffnen. Ja, ich weiß, ich kenne den Brief noch. Ja, ja, das stimmt. Die, die Quersumme von uns 4 würde 8 geben, also müssen wir Ace zum 9 haben. Genau. Also wenn wir Ace nicht mitbringen, stecken wir wieder fest. Hm, das ist unglücklich. Unglücklich, das ist alles, was du dazu sagst? Lass uns einen anderen Weg suchen, okay? Äh, einen Weg, wie wir alle 8 hier rauskommen. Unmöglich. Meinst du das ernst? Du weißt, es sind nur fünf Leute, die können, die durch eine Tür kommen, oder? Die Nummer 9 ist nicht, ist keine Ausnahme deswegen. Wie auch immer, minimum drei Leute müssen zurückbleiben. Außer wir schaffen es, dass es zweimal neun gibt, aber das ist ja... Wahrscheinlich würde es auch gehen, wenn man will. Ja, ich denke, das macht Sinn. Nein, warte mal eine Sekunde. Äh, du hast ein großes Detail übersprungen. Ist das wirklich okay? Das heißt, drei Leute werden sterben am Ende. Ist das wirklich okay für dich? Das ist, Das ist... Denkt ihr, ich kann einen Moment für mich allein haben? Ich muss ähm, über ein paar Sachen nachdenken. Äh, das hat sich nicht für eine nette Konversation rausgestellt. Ja, naja, wie auch immer. Wir sollen uns äh, auf Snake konzentrieren, okay? Ja, du hast recht. Äh, wir können über andere Dinge später nachdenken. Ja. Okay, wo sehen wir als nächstes hin? Äh, wie gehen wir gehen mal in die erste Klasse. Also, es ist direkt in der Nähe. Und wir quatschen mal Clover voll. Hey Clover, bist du okay? Guck mal, ich weiß, du machst dir wirklich Sorgen, aber... Ich sagte, lass mich alleine. Ich habe das Loan extra nicht... Nein, nein. Ihr seid so nervig, geht einfach weg und lasst mich in Ruhe. Nur euch schon anzuschauen, pisst mich richtig an. Geht weg, okay? Geht einfach sonst wohin. Nervt mich nicht. Ähm, ähm... Wieso seid ihr noch hier? Habt ihr mich nicht gehört? Okay, vergesst es. Wenn ihr nicht geht, dann geht... Okay, okay, wir gehen schon. Ja. Yeah. Wir müssen Snake finden für Clover. Äh, wo gehen wir hin? Ich gehe nochmal ganz kurz zum Casino. Ich schau mal kurz, ob... es äh, äh, Lotus noch da ist. Niemand hier. Irgendwo anders. Dann. dann... gehen wir nochmal zurück dahin. Niemand hier. Und dann gehen wir nochmal runter, da wo Ace war. Vielleicht hat Ace was gefunden. Weil sonst können wir wirklich nur in den Raum zurück, das möchte ich gleich. Äh, Ace ist auch nicht mehr hier. Aber wohin? Gut, dann gehen wir in den großen Raum. Okay, lass uns gehen. Hey, warte, das ist... Santa? Wir ficken Santa an jetzt. Was tust du da? Was? Kannst es nicht erzählen. Siehst du es nicht? Ich check die Reds aus. Wieso? Stört dich da was? Naja, stört es sich nicht? Hä? Das, das, das Innenleben dieser Red. Wieso sollte es dich nicht wundern, wer zur Hölle sie zurückgesteckt hat? Ja, das stimmt schon. Naja, ich bin auch neugierig, aber... Wer denkst du hat es getan? Ich weiß nicht. Was ist mit dir, Junpei? Äh, wer denkst du hat das Ding für uns gefixt? Das Problem ist, eigentlich macht Lotus am meisten Sinn, weil sie als erstes hier war, aber das ist so ein typisches. Zero kann ich mir fast nicht vorstellen, einfach so wie der hier, wobei der kann auf die Tür aufmachen, zack, rein und dann wegrennen. Risiko ist halt dabei. Snake glaube ich nicht. Das wäre zu riskant gewesen für Snake. Lotus eigentlich auch, weil jederzeit hätte jemand zurückkommen können und sie sehen. Ich glaube, es war Zero. Wieso? Ist Es ist nicht offensichtlich, er hat das Ding, ganze Ding hier aufgebaut. Äh, meinst du nicht, das heißt, das Gegenteil klingt für mich eher outside als hätte er es nicht getan? Ich meine, wer zu Hölle hat es denn am Anfang schon rausgenommen? Wahrscheinlich Zero. Ja, genau. Wieso soll er sie dann wieder reinmachen, nachdem er sie schon rausgenommen hat? Das macht nur keinen Sinn. Wieso die ganze Arbeit? Ja, ich denke, das klingt logisch. Okay, was dann? Wer hat es reingesteckt? In anderen Worten, einer von uns hat die Red repariert. Genau, wir haben einen Gewinner. Aber wenn das stimmt, äh, dann will die Person nicht, dass, dass wir wissen, dass sie es repariert hat. Genau, aber wer? Keine Idee. Vielleicht kommen wir da später drauf. Äh, aber vielleicht, wenn wir da später drauf kommen, finden wir vielleicht etwas raus. Irgendwas Schlechtes. Irgendwas Schlechtes? Weiß nicht. Aber was auch immer es ist, es muss es wert sein, sich äh, es zu verstecken. Hm, natürlich. Es könnte auch mit Snakes Verschwinden zu tun haben. Meinst du, denkst du vielleicht, hat es was... Haben sie Snake was angetan? Ja. Schau mal. Wenn du irgendjemandem in diesem Spiel vertraust, verlierst du. Du musst aufpassen. Die Person, die, der du am meisten vertraust, könnte die Person sein, die dir in den Rücken sticht. Und das wäre dann das. Aha. Ja Juni, ich vertraue dir eh nicht. Äh, ich habe keine andere Wahl. Ja, ich wollte eigentlich Finish machen. Wir haben schon alles durchsucht. Ich gehe mal gucken, ob Ace da steht, aber einfach sicherheitshalber. Äh, wenn da noch steht, ist es leer, dann, ja, dann haben wir jetzt alles doppelt gecheckt. Und können nur noch zurückgehen. Das ausgegraut ist halt da, dann von wo ich direkt gekommen ist. Niemand hier, wir beenden. weil Wir haben jetzt alles angeschaut, also... Snake war niemand, wo wir gesucht haben. Nirgends. Äh, wir können nicht weiter nach ihm suchen. Wo immer er ist, er ist nicht hier. Wir müssen uns weiter bewegen. Wir haben keine Wahl. Lotus hat recht. Wir werden Snake nicht finden. Es gibt nur ein Problem. Wir müssen jetzt rausfinden, wer durch welche Tür geht. Ja, ich habe einen Vorschlag. Wieso entscheiden wir nicht eine Person, die wir opfern? Opfern? Ich weiß, das klingt ein bisschen brutal, aber ja. Ihr habt es sicher schon alle gemerkt, oder? Wir können es nicht alle durch diese Türen schaffen. Wenn wir uns in zwei Teams aufteilen, mit vier und drei Personen, bleiben drei Personen zurück. Wenn wir in zwei Teams aufteilen, mit fünf und zwei, dann bleiben zwei zurück. Wenn wir zweimal drei Gruppen machen, zweimal eine Dreiergruppe machen und eine Person ausschließen, bleibt nur eine Person zurück. Ähm. Drei Leute mit zwei Personen oder vier und drei. Not sure, ich glaube hier nicht. Warte mal. Zwei Personen bleiben zurück, wenn wir uns in 5 und 2 aufteilen. Und eine Person zurück, wenn wir jetzt 3, 3, 1 machen. Äh, ich habe das gecheckt. Wir können nicht mit weniger als drei Leute zurück. Aber wieso splitten wir uns in 4 und 3 und wieso bleiben dann drei zurück? Rechne mal durch. Wir, ne, gehen wir durch die Tür mit 7, mit 1, 4, 5, 6. Was bleibt übrig? 3, 7, 8. Und das gibt 18, also 9. Genau, 9 ist nicht hier, oder? Das heißt, 3 7 nachkommen nirgendwo hin. Natürlich nur ein Beispiel, aber... Du kannst es mal durchrechnen, aber das Resultat wird immer dasselbe bleiben. Egal, welche 4 wir nehmen, die 3 können nicht durch irgendeine Tür durchgehen. Nimm die dir Zeit und rechne es durch, wenn du willst. Du wirst es schon merken. Egal, auf jeden Fall, so ist es. Also, wenn wir zurück zu einem Vorschlag kommen, müssen wir noch eine Person opfern, wenn wir 3-3-1 kopieren. Dann... sagst du, wir müssen uns entscheiden, wer zurückbleibt. Ja, müssen wir. Äh, schauen wir uns mal die Umstände an, ist es logisch und moralisch die beste Entscheidung. Wenn die anderen sechs überleben, muss ich eine Person opfern. Nein, das ist zu hart. Was ist so brutal daran? Na, einfach jemanden zu opfern. Denn was ist dann dein Plan? Vielleicht sollten wir zwei Leute opfern, statt nur einen. Das ist nicht das, was ich meinte. Wir müssen niemanden opfern. Ich sagte dir doch, das ist unmöglich. Wach auf. Oh, beruhigt euch ihr zwei. So, ich überlege gerade. Ähm. Nein, nein, nein, nein. Ich, ich, ich kenne kenn den Nachteil und ich... Also den weiteren Punkt schon. Und ich glaube, das wäre jetzt ein Spoiler. Äh, ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht, aber ja, das wäre... Man geht jetzt davon aus, dass... Ja, wir werden... Ich ich sag's ja, wenn es so weit ist. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade zu weit gedacht schon. Oh, beruhigt dich, jetzt zwei. Schau mal, was Lotus probiert zu sagen ist, wir müssen die größte Menge Freude an die größte Menge Leute bringen, oder? Genau, so funktioniert Demokratie. Und für diesen Grund ist es nur fair, wenn wir uns entscheiden, wen wir opfern durch ein Voting. Was denkst du? Nein, das ist schlimm. Ich habe nicht dich gefragt. Halt die Fresse. Was ist mit dir, Santa? Ich? Naja, ich glaube, ich stimme dir zu. Okay, das ist ein Vote dafür. Nehmen wir meinen, das sind zwei. Seven? Ich kann nicht sagen, ich stimme dir zu, aber wir haben nicht wirklich eine Wahl. Wenn wir nichts tun, werden wir alle sterben. Schön, dass du es einziehst. Äh, wenn ich noch eine Stimme habe, dann haben wir uns entschlossen. Was ist mit dir, Clover? Hey, Clover. Dein Bruder muss hinter einer dieser Türen sein. Wir haben überall geschaut, aber wir ihn nicht gefunden. Heißt das nicht, dass er irgendwie dort durchgekommen ist? Lass uns zusammen nach ihm suchen, okay? Wenn wir eine Person opfern, können wir nach ihm suchen. Du stimmst mir doch zu, oder? Okay, Und die Bewegung schwimmt. Okay, dann werden wir uns voten. Das ist nicht nötig. Ich bleib zurück, das soll das Problem lösen, oder? Ey, was, was sagst du da? Nein, du kannst das nicht tun, das wird nichts bringen. Jun, es tut mir leid, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich würde bleiben, aber ich habe nicht gesagt, ich würde mich opfern. Hä? Ich vertraue euch. Jedem einzelnen von euch. Ich glaube, ihr kommt für mich zurück. Wow, wow. Wow, wow. Da ist Optimismus und dann ist einfach Wahnsinn. Diese Türen gehen nur noch einen Weg. Du kommst rein, du kommst nicht wieder raus. Wenn wir durchgehen, kommt ihr nicht mehr zurück, oder? Ja. Stimmt, aber das wird nicht der Fall sein, wenn ihr einmal von diesem Schiff runter seid. Was? Bitte, ich flehe euch ein. Wenn ihr rauskommt, kommt zurück und rettet mich. Ideal wäre es im Zeitleben, das hier uns gegeben hat. Nein, das ist lächerlich. Es da gibt keine Möglichkeit, dass wir rechtzeitig zurückkommen. Wir haben nur noch 5 Stunden Zeit. Wir wissen nicht mal, wo wir sind. Wie sollen wir das finden? Wie sollen wir jemanden finden, der kommt und uns rettet und dich rettet? Dann... würdest vielleicht lieber du bleiben statt mir? Oder würdest du vielleicht lieber June zurücklassen? Siehst du? Es gibt keine andere Wahl. Dann denke ich mal, sind wir auf eine Lösung gekommen. Komm schon. Kümmert euch nicht um mich. Geht schnell. Das ist keine Heimerschein. Okay, nehmen wir dieses Angebot also an. Okay, ich denke, das ist das Beste für mich. Vielleicht kann ich ein bisschen schlafen. Vielleicht ist es mein Alter, aber ich werde ganz schön müde in letzter Zeit. Na, worauf wartet ihr noch? Wir verschwenden Zeit. Wieso beeilen wir uns nicht ein bisschen? Du hast recht. Wir sollen loslegen. Das ist alles, was wir jetzt tun können. Seven? Ernsthaft? Ehrlich gesagt, ich schon, wurde mir schon ein bisschen schlecht von euch das ganze Zeit zuhören. Du auch, Santa? Ich muss meinen Bruder finden. Warte, alle von ihr euch. Können wir uns nicht beruhigen und darüber nachdenken? Es muss einen Weg geben, wie wir alle rauskommen. Es muss... Nicht wahr, Jumpy? Sag etwas. Ja, lass uns denken. Das... Da muss ein Weg sein. Okay, vergiss es. Ich werde das herausfinden. rausfinden. Oh, ich habe dir ja zugestimmt. Ganz ruhig. Ace, komm schon, Ace. Bitte steh auf. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen nur zusammensitzen und irgendwas darüber nachdenken. Wir werden einen Weg hier rausfinden. Ace! Was ist passiert, Ace? Sag was. Äh, mir geht's gut. Äh, wie... Wie kann dir gut gehen? Das. Eine Spritze? Soporil Beta. Was, was tut das? Hast du das gerade gebraucht? Ja. Das ist nur eine Anästhetik, also ein Betäubungsmittel, Beruhigungsmittel. Ich werde okay sein. Anästhetik? Ich habe es vorhin gefunden. Als wir die Spitalbetten, Spitalzimmer durchsucht haben. Ich dachte, das wird vielleicht später nützlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es für mich selbst brauche. Wieso hast du das getan? Habe ich sie nicht gesagt? Ich würde gerne schlafen. Ich bin wirklich sehr müde. Ace. Hm? Willst du was sagen? Ich würde gerne ein bisschen schlafen. Könntest du... Bitte ruhiger sein? Nein, bitte nicht, Ace. Bitte schlaf nicht ein. Du fühlst dich so warm, an. So bequem. Ich glaube, ich würde schön träumen. Ace! Ace! Lass uns ihn auf dem Bett legen. Gut, jetzt haben wir keine Wahl mehr. Wir können sein Opfer nicht einfach verschwenden. Oder? Als ob sich das irgendwas juckt. Hast du was gesagt? Nein, nix. Ja, aber... Wir müssen... Wir müssen. Äh, wir haben uns noch nicht fertig entschieden, oder? Hä, was meinst du? Wir haben noch nicht entschieden, äh, wer durch welche Tür geht. Ah, ja, das stimmt. Äh, genug rumgespielt. Lass uns entscheiden. Du zuerst, Lotus. Welche Tür willst du? Ich äh, will Tür Nummer 8. Selbe Nummer wie meine Armband. Mein Armband. Okay, du kriegst die Nummer 8. Du, 7? was willst du? Ich werde sieben nehmen. Ich gehe nicht mit dieser alten Frau da durch. Was, was hast du da gesagt? Ich? Ich habe nichts gesagt. Du kriegst das nächste Mal schon ab. Okay, wer ist das nächste? Junpei, welche Tür bist du? Ja. Ich nehme die 8. Ich. Ich muss... Ich, Lotus, Entschuldigung. Die Alte hat es halt leider drauf. Ich, ich glaube, ich werde mit Tür Nummer 8 mitgehen. Okay, 8 ist es. Hier. Yeah. Okay, dann. Das heißt, June kommt mit Nummer, Tür Nummer 7. Was? Wieso? Wenn wir es so weitermachen mit uns, sechs, ohne jemanden zurückzulassen, dann gibt es nur drei Wege. 3, 5 und 8 durch 7, 4, 6 und 7 durch 8, 4, 5 und 7 gehen durch 7, 3, 6, 8 durch 8, oder 3, 6, 7 durch 7, 4, 5, 8 durch 8. Keine anderen Kombinationen. In anderen Worten, 3 und 4 und 7 und 8 können nie zusammen durch die Türen gehen. Verstehst du's? Oh nein. Das heißt, du sagst, wir werden uns lange nicht mehr sehen, oder? Hey, komm schon. Ähm, du lässt es so klingen, als würden wir uns nie wiedersehen. Wir müssen uns nur aufteilen, aber nur für eine Zeit. Das ist genau gleich, wie wir, als wir durch Tour Nummer 4 und 5 gehen. Erinnerst du dich? Wir müssen uns aufteilen, aber wir treffen uns alle wieder. Ich glaube, 718 genauso. Du meinst, sie sind irgendwie verbunden? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Äh, ich bin mir, sicher, mir ziemlich sicher, dass die irgendwie verbunden sind. Wieso? Was macht, was denkst du denn? Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann kann kein, Tür noch durch, kann kein Team durch Tür Nummer 9 gehen. In anderen Worten würde das Spiel jetzt sofort enden. Ähm, Zero hat bis jetzt immer die Oberhand gehabt. Ich glaube nicht, dass er es das jetzt verkacken würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dieser Wichser weiß, ähm, wir seinen Spaß so lange wie möglich haben. Also dieses Spiel nicht beenden, bis wir durch Tür Nummer 9 gehen. Alles wird okay sein. Wir werden uns gleich wiedersehen. Versprochen. Ja, versprochen? Seid ihr endlich fertig? Okay, das wär's also. Klapper und ich gehen doch. Klau und ich werden uns, äh, gehen in separate Gruppen. Ich glaube, ich nehme Nummer 7, Clover nimmt Nummer 8. Probleme mit dem Clover? Wie auch immer. Okay, wir, wir sind dann bereit zu gehen. Lass uns loslegen. Unser Team. Nummer 8. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Dann gehen wir. Irgendwie mag ich Clover. Ich finde die Person irgendwie... Ich glaube nicht, dass es normal bleibt, aber ich mag sie irgendwie. Es ist offen. Okay, beeilt euch. Sie kann sehr zynisch sein, aber ich verstehe, wieso wegen dem Bruder. June, Jumpy! Was zur Hölle macht ihr da? Ich glaube, sie hat mich umarmt. Ich guck kurz den Novel rein, was da steht. Achso, ähm... June, June hat genau zu mir rüber geschaut und... Hab mir dann zugenickt, hat sich verabschiedet. Und jemand hat mich reingezogen, weil ich fast verkackt habe. Ups, mein Akku geht langsam leer. Jetzt gibt es ein Piepen. Dieser äh, Novel-Modus ist schon praktisch, aber ich mag immer noch Adventure. Entschuldigung. Das Dad ist ziemlich schnell gefunden in dem Fall. <lacht> okay, es hat aufgehört. Sinnlos. War also es ein unangenehmes Mädchen. Ich glaube, sie ist nicht so beliebt wie den Jungs. Vielleicht mit den zwei zusammen war es ein Fehler. Ja, zu spät jetzt. Ich sollte besser aufholen. Eine Sackgasse. Da ist eine Tür am Ende. Also, das ist keine Sackgasse, wenn sie eine Tür Männer. Ein Labor, hm? Das klingt nicht sehr angenehm. Ich mag den Sound von diesem Ort nicht. Ich auch nicht, aber es gibt keine anderen Türen. Es ist nicht, als hätten wir eine große Wahl. Junpei, bitte, du zuerst. Okay. Weißt du, ich denke, das Fenster ist in sieht aus wie ein anderer Raum. Vielleicht eben irgendwas zu überwachen. Was zur Hölle... Oh, schick. Sieht unheimlich aus. Irgendwie wie eine Puppe, die wartet, dass sie operiert wird. Also es ist ein Labor, oder? Äh, es, ich würde sagen, es ist mehr, so, als würde sie warten, äh, experimentiert zu werden. Oh, ähm, unheimlich, auf jeden Fall. Äh, du denkst nicht, dass das Ding plötzlich aufhockt oder so, oder? Hm, ich weiß nicht. Ich meine, guck mal die ganzen Kabel an und so. Wenn wir den falschen Knopf drücken, wer weiß. Hör schon auf. Nur schon, um darüber nachzudenken, ist unheimlich. Warte, wo ist Clover? Was macht sie? Bist du okay? Wovon redest du? Ich mache mir nur Sorgen um dich. Du bist ziemlich still. Was? Kann ich nicht still sein, wenn ich nicht will? Ich meine, natürlich kannst du. Ich... Okay dann. Wenn ich ruhig sein will, wenn ich... wenn ich ruhig sein kann, wenn ich will, lass mich allein, okay? Komm schon, du weißt, ich kann das nicht tun. Wir müssen zusammenarbeiten. Junpei, du verstehst es einfach nicht. Mein Bruder ist nicht die Person, die mich einfach zurücklassen lassen würde. Zurücklassen würde. Irgendwas ist ihm passiert. Irgendwas Schlimmes. Was passiert? Ups. Guck mal, stirb mich einfach nicht, okay? Lass mich alleine. Hey, warte, Clover. Warte mal, dieser Weg ist... Ich hab gesagt, lass mich alleine. Clover, pass auf über dir. Was zur Hölle? Was, was passiert hier? Äh, warte kurz, ich bekomme das schon auf. Ah, du kriegst das niemals alleine auf. Boah, schrei nicht, Junge. Verdammt, das bewegt sich nicht. Warte, willst du einfach so aufgeben? Nein, nein, ich gebe nicht ab. Das muss irgendeines von Zero's Puzzles sein. Äh, wenn es so ist, dann gibt es irgendeinen Weg hier raus, zu, um es zu öffnen. Was habe ich nur gedacht? Alles, was wir machen müssen, ist es zu finden. Lotus und ich können hier oben rumschauen. Glover, du äh, scha schaust unten mal, ob du irgendwas findest. Oh ja, natürlich, ich bin dran. Und damit geht's los. Oh, ich sehe schon den ersten Schrank. Und ich würde sagen, wir suchen den Ausweg in der nächsten Folge. Und das ist das Labor. Wir speichern jetzt auf dem neuen Slot. Dann höre ich kurz rein, ob die Folge passt, und wenn nicht, dann muss ich es halt noch nochmal aufnehmen. Dann werdet ihr das gar nicht hören hier. Wow. Ähm, naja, also, äh, dann danke ich fürs Zuschauen. Auf euch hat es gefallen, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Adin, alles Puppen Zucker. Cheerio!